Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMPW, der Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und herzlich willkommen zu diesem kleinen, aber feinen Video auf meinem Kanal. Und zwar, wie ihr schon im Titel seht, ist das der Beginn einer neuen Serie, meine Freunde. Und zwar Ampio, das Leben eines Verbrechers. Aber erstmal vorab für die Leute, die gegen mich Boss vs. Randy aufnehmen wollen... Macht euch da mal so am Samstagabend bereit, da werde ich euch adden und einladen, da machen wir das Ganze. Und an die Leute, die ihren Gamertag noch nicht in die Kommentare geschrieben haben, macht es mal auf jeden Fall schnell bis Samstag, falls ihr gegen mich spielen wollt, dann seid ihr eventuell auch noch dabei. So, eine neue Serie, MPU, das Leben als Verbrecher, das klingt schon sehr interessant, aber um was geht es da überhaupt? Und ja, es geht um mein Leben. Und die erste Folge handelt jetzt erstmal darum... Was ist mit mir passiert? Warum war ich so lange weg? Dies, das werdet ihr alles in der ersten Folge erfahren, meine Freunde. Und ja, schnacken wir gar nicht lange rum. Fangen wir auch gleich mal an. Das Ganze ist passiert in Portugal, meine Freunde. Jetzt fragt euch Portugal. Was hast du denn da gemacht? Ja, in Portugal habe ich mir ein kleines Bötchen angeschaut. Mit meinem Kollegen Ronaldo. Also Cristiano Ronaldo. Und ich sag mal so, nicht irgendein Boot. Das war eine ganz schön dicke Yacht. Also selbst Ronaldo hat gesagt, oh man, das Yacht ist... Ten times bigger as my yacht, also er hat es natürlich auf Portugiesisch gesagt, aber ich denke mal die meisten von euch werden die Sprache nicht können, deswegen habe ich es mal auf Englisch übersetzt, damit ihr hört, er hat eine Fremdsprache geredet, meine Freunde. Ja, also auf jeden Fall ein ganz schön dickes Ding hat der Boss sich da angeschaut, bin dann auch ein kleines Ründchen mit ähm, ja, meinem Kumpel gesegelt, beziehungsweise gefahren, so... Die Schifffahrer unter euch, die wissen ja, mit seinem Bootfahrt, da nennt man das auch gerne mal Segeln, auch wenn man nicht wirklich segelt, meine Freunde, ist so ein, so ein Bootsfahrer, den kennt ihr wahrscheinlich, so der ein oder andere zumindest. Ja, wir sind entspannt über den Atlantik geschiffert. der Boss so ungefähr, so mit seinem Schiffsruder, eigentlich habe ich dafür einen Angestellten, aber ich dachte mal, die erste Fahrt im neuen Boot, die macht man mal selber, meine Freunde, aber dann habe ich schon was im, im, ja, im Hintergrund gesehen, der Boss auf dem Meer guckt, so sieht was sieht er Kriegsschiffe sind angefahren gekommen ich dachte erstmal waren sie ja weiter entfernt da dachte ich mir okay sind die wegen mir da kann sein ich denke aber nicht die sind dann aber immer ein bisschen näher gekommen bis ich dann irgendwann dachte okay die könnten eventuell doch wegen mir da sein und dann wusste ich erstmal nicht genau wie soll ich handeln soll ich erstmal versuchen so einen Friede rüberzurufen so hey Leute ich bin's der Boss oder soll ich gleich in Angriffsstellung gehen? Ich war mir erstmal unsicher, habe erstmal entspannt gemacht, erstmal gar nichts. Und dann habe ich schon gehört, bum bum, bum bum. Die Leute in Call of Duty werden es kennen. Wenn so eine Rakete fliegt, das hört man und so ist es auch im echten Leben, kann ich euch erzählen. Und ja, dann sind Raketen auf mich geflogen gekommen, meine Freunde, ja? Raketen und zwar nicht irgendwelche Raketen, sondern das waren so große Dinger, sehr große Raketen von den Kriegsschiffen. Die waren noch relativ weit entfernt, aber ja, die fliegen halt auch ein bisschen weit, ne? sind auf mich zuführen gekommen, aber ich in letzter Sekunde, weil ich sag mal so, die Rakete hat nicht direkt mich getroffen, auch wenn es natürlich nicht so einfach ist, beziehungsweise nicht so schwer ist, mich zu treffen, weil ich ja sehr breit bin, ist die Rakete aber auf meinen Kumpel Ronaldo geflogen und der Boss, wer mich kennt, meine Freunde, die beschütze ich, meine Freunde, also beschütze ich euch quasi auch, bin ich quasi rübergesprungen und habe die Rakete so oh, abgefangen, meine Freunde, ja, habe ich quasi genau vor seinem Gesicht gerettet, der ist auch immer noch heute dafür dankbar. Manchmal in Interviews denkt er auch so ein bisschen an mich an. Er erzählt zwar nie meinen Namen, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht so Öffentlichkeit erwähnt werden, weil ich eben auch ein meistgesuchter Mann bin. Aber, ja, Ronald und ich, wir sind so, also wir sind wirklich gute Freunde, meine Freunde. Und ja, habe ich sein Leben gerettet, habe die Rakete gefangen und dann wusste ich nicht, okay, ich habe die Rakete jetzt in der Hand, die Leute wollten meinen Kumpel angreifen, was mache ich jetzt? Mit meinem brachialen Bizeps nehme ich die Rakete und werfe sie quasi wieder zurück aufs Schiff, meine Freunde. Das Schiff ist direkt in tausend Teile geplatzt. Das war immer noch sehr weit entfernt, ungefähr 10, 15 Kilometer. Aber ich kann halt sehr weit werfen, weil ich halt auch sehr stark bin. Und das Schiff ist explodiert. Aber es war auch nicht das einzige Schiff. Wie ich schon gesagt habe, es waren mehrere. Da wusste ich erstmal nicht, okay, was mache ich jetzt. Ich habe Ich gesehen, die Schiffe, die waren sich auch nicht mehr so ganz sicher. Ich habe eben gesehen, das ist ein sehr, sehr gefährlicher Mann. Das eine ist schon umgedreht, ich glaube, da waren wahrscheinlich die Deutschen an Bord, die sind direkt weggefahren. Die hatten gar keinen Bock mehr, aber es waren auch welche, die beide die haben mich so angelauert. Ich habe auch gesehen, mit so einem Zielfernrohr zu auf mich geschaut, die waren sich nicht sicher, wie sollen sie jetzt weiter handeln. Ja, bis dahin dachte ich, alles sieht gut aus, alles läuft tip top. aber meine Freunde, dann kam es zu einer dramatischen Wende. Und so ich spüre auf einmal, wie ich nach oben oben gesetzt werde ich werde langsam größer ich denke was geht jetzt was passiert hier und dann merke ich was abgeht mein schiff wurde quasi von unten erhoben und zwar über den meeresspiegelgrund mein schiff mein sehr krasses schiff konnte nicht mehr fahren und ich sag's mal so meine freunde wenn mein schiff nicht mehr fahren kann bin ich am ende warum ich kann nicht schwimmen zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch gar nicht, wie das Ganze passiert das habe ich erst später erfahren. Und zwar sind die Füchse unter mir mit einem kleinen U-Boot gefahren, sind dann aufgetaucht, dass ich quasi an der Luft war. Ja, dann war ich quasi an der Luft, ich konnte nicht abhauen, ich konnte nicht mehr wegschwimmen, weil wie gesagt, schwimmen kann ich nicht, wegfahren ging auch nicht mehr. Ja, dann war ich quasi auf meinem Boot, die Kriegsschiffe sind immer näher gekommen und ich wusste nicht, was ich machen soll. Das, wie es dann aber weitergeht, meine Freunde, werdet ihr in der nächsten Folge erfahren, die übrigens am Montag kommt. Also, Montag wird quasi immer diese Serie kommen, könnt ihr euch immer drauf freuen. Und seid auf jeden Fall gespannt, was passiert, wie es weitergeht mit dem Boss. Wird er es schaffen? Wird er sterben? Ja, wie ihr seht, bin ich nicht gestorben. Aber was passiert mit mir? Komme ich ins Gefängnis? Kann ich flüchten? Ihr werdet es erfahren, meine Freunde, nächsten Montag. Euer EMPW, der Boss, ist Overdraub, Bitches, No Homo, school.